Hallo und Willkommen hier zum großen Preis von Frankreich. Lucky hat sich in Q2 leider ja, verabschiedet durch einen blöden Bug auch und auch durch seinen eigenen Fehler mehr oder weniger. Und ich, ich konnte schön die Pole Position holen im Regen, als es zum Trocknen wieder wurde um vier Zehntel, also ist auch ganz ganz schön und ich glaube Lucky freut sich, dass ich die Pole Gold habe, oder? Ja schön, freut mich für dich. <lacht> <lacht> er hat es gerade ersten mal gehört. Ich wollte es ihm einfach nicht sagen, bevor wir in der Aufnahme sind. Ich muss diesen Moment festhalten. Mhm. So. Boah, ich war hier eine, eine andere Strategie. Ich war diesmal gegen den Strom. Ich war zwei Stop. Ich habe einfach keinen Bock auf einen Stop. Lade. Ja, mal schauen. Ich habe freie Reifenwahl, also. Ist das egal. Ich kann das noch immer ruhig ändern. So, also von mir aus könnten wir das Rennen starten. Warte ich. Das ich einzige, was ich mal überlegen so bin. So, Lenkrad ein bisschen anders hinlegen. Die Frage ist, mit welchen Reifen starte ich? Ich könnte es mir natürlich wirklich auch offen halten, aber... Nee, ich setze auf, dass ich vorhab. Also, ist ich wohl fast gehen, um nach vorne zu kommen, das, das ja. habe ich irgendwie im Gefühl. Ja. Also, Phase 2 ist auch okay. Mhm. Ja. Also Na dann, können wir ja. starten. Aber natürlich erstmal schön die Einführungsrunde. Ja. Aber es war gestern ganz komisches Qualifying, als ich gefahren bin. Ich hab. Okay, Und hier kann man schön auf Platz 19 die Teufelsausgeburt sehen, die, die Sergej Sirotkin getauft wird. <lacht> <lacht> Wenn ich diese Person in dem Rennen sehen werde, dann werde ich sie einfach köpfen. Ihr müsst wissen, wer nimmt das Rennen gerade vielleicht eine halbe Stunde nach dem Singapur Grand Prix auf? Ja, und als was in Fan ist man dann noch gerade in voller Rage, wenn man diesen Kerl sieht. Vor allem, wenn man Na, Da werden die Augen rot, man fährt seine Stier Stierhörner aus und denkt sich, komm her, du Blödmann, und ich klatsch dich so an die Wand, dass dein Auto die nächsten drei Grand Prix nicht mehr fahren wird. Ja, was sollst du sagen? Das ist halt nun mal so, wenn man ein bisschen die Fanboy-Brille anhat. Ja. Da kann man sich mal so ein bisschen sehr aufregen. Hm. Das kenne ich nur zu gut als was in fan leider. Wasser 2014, Kanada! Das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich jetzt eine Hass-E-Mail an das nette Williams-Team schreiben durfte. Mal schauen, ob sie mich seit dem letzten Mal schon blockiert hatten. Ich bin gespannt, ob ich diesmal wieder eine Antwort bekomme. Das letzte Mal habe ich die Antwort bekommen, keep call, äh, call down, call down oder so. <lacht> call <lacht> oh, down. Du hast eine Antwort von Williams bekommen, von der pr agentur Ja. Von dem armen Typen, der sich um deine Nachricht kümmern muss, obwohl er nichts dafür kann. Ja. Ja doch! Er ist in den. Er hat das Team ausgewählt, wo sie Rotkin drin sitzt, da ist er selber schuld. Der will doch auch nur sein Geld haben. Ja. Dann soll er zu einem besseren Team gehen. <lacht> wenn er keine andere Stelle kriegt. Dann ist er eben so scheiße, dass er eben kein andere haben will, dann soll er gleich wegbleiben. Aber irgendjemand muss es ja machen. Ja. Und diese Person darf sich dann schon freuen, ähm. Äh, ja, eine E-Mail von mir zu bekommen irgendwann, früher oder später. <lacht> das wird ja toll. Nintendo hat mich auch schon eingespeichert, weil ich dann nicht nur einmal eine E-Mail hingeschickt habe. Das wäre es mir nicht wert. Ja, bei Nintendo hatte ich es gemacht, weil ich äh, Nintendo Games Let's Playen wollte. Nur so. Also. Hm. Was hast du als Antwort bekommen? Nach der fünften E-Mail haben sie es mir erlaubt. Ich habe eine schriftliche Erlaubnis von Nintendo, dass ich deren Games zocken darf. Das könnte hm. mir beim Upload-Filter sehr schön weiterhelfen. Die habe ich nicht. Ja siehst du, ich darfst, du nicht. Zum Glück habe ich ein bisschen die Starts geübt, seit gestern. Ich habe auch, den, oder ich hatte diesmal einen richtig guten Start, ich bin ja auf jeden Fall sehr gut weggekommen. Boah, hier bin ich mit Ocon kollidiert. Oh Gott, Ocon und Peres sind hier sehr radikal gefahren und Van Dorn, die Legende, hat mich wieder überholt. Ich war kurzzeitig auf P11 und jetzt bin ich wieder auf P13 zurückgefallen. Ich versuche hier relativ vorsichtig reinzufahren, Van Dorn gibt mir... Aber ich habe hier auf jeden Fall einen richtig guten Reifenvorteil, der macht sich auf jeden Fall schon spürbar. Ja, also ich habe einen schönen Raikön hinter mir, der ordentlich Druck macht, während Verstappen und Co. schon mal abreißen lassen. Ich sehe's. Und auch vorne Hülkenberg. Ne, Alonso ist es, der hier alles einbremst gerade vor mir. Dann nutze ich die Chance, um hier gegen Ocon reinzuziehen. Während Peres dann mit Hülkenberg battelt. Ne, ich muss noch ein bisschen warten, den attackieren. Und was ich schon mal auf jeden Fall aus meinen Test oh, da weiß, haben sie sehr viel Zeit verloren und damit habe ich Hülkenberg schon mal. Und was ich aus meinem Test weiß, ist auf jeden Fall Reifenabnutzung ist hier extrem. Ja, deswegen fahre ich lieber zwei glaube ich will lieber die ganze Zeit pushen können. Das ist natürlich auch so eine Sache. Andererseits habe ich natürlich auch den Supersoft drauf und habe immer noch die freie Wahl. Muss mir keine Sorgen machen, ich kann immer noch auf das passende Modell wechseln. Was ja, für halt dich ist es wirklich entsorgt. die bessere Strategie, mit dem Supersoft zu starten, bloß bei mir ist es, ich weiß, dass alle auf Supersoft oder sehr viele auf Supersoft starten und ich würde halt gerne jetzt am Start einige überholen können. Erstens ist es ja. spaßiger, Ren-Action hier zu haben und nicht hinterher zu fahren und hoffen, sie irgendwann zu kriegen und zweitens kann ich so auch besser die Position gut machen und sie später halt dann verteidigen. Ja, ich würde mir halt zu so viel offen halten, um den Sieg auf jeden Fall mitzunehmen. Ja, weil du musst ja nur aufhalten, du musst den ja nicht Rennen, halt nicht überholen vorne. Naja, ich hab halt einen Raikön, der ordentlich Druck macht auf seinen Ultrasofts. Dem muss ich halt jetzt also, du würdest auch nicht mit den Ultrasofts vor ihm wegkommen, das meine ich damit. Also für dich ist eigentlich relativ gleich. Ach was, im, im, im Qualify war ich eine halbe Sekunde schneller als er. Wobei es natürlich auch auf einer abtrocknenden Strecke war. Und ich habe eigentlich, ich hab, die Leute, die, ihr habt es ja bei mir noch gesehen, ich habe ja noch weiter Q3 natürlich aufgenommen und auch kommentiert. Und ihr habt gesehen, ich habe gesagt, ich glaube, dass, also während der schnellen Runde habe ich gesagt, das reicht maximal für P6 oder so. Am Ende hat es auf einmal für eine halbe Sekunde um P1 gereicht. Und ich wusste nicht, wieso. Von daher... Vor allem, weil ich auch noch. Ich bin. Das Beste ist, ähm, ich bin ja in meiner Interrunde. Ich bin in der einen abgeflogen. Dann habe ich noch mal eine zweite Interrunde angehängt. Und das war so der letzte Moment, wo man mit Inters noch ansatzweise schnell fahren konnte. Direkt danach war die Strecke so trocken, dass man es nicht mehr fahren konnte. Und <lacht> das war echt grenzwertig. So, jetzt hat Raikön DRS. Das wird ein Spaß werden. Ich musste es leider abreißen lassen zu den Top Ten komme irgendwie nicht richtig mit, mit dem haas hier also so hätten sie war bei Grosjean bleiben sollen für das 2018 er koop team das hätte glaube ich ein bisschen besser funktioniert punkte als du also brauchst du gar nichts sagen was ich habe 18 punkte aus deutschland mitgenommen ich hätte eigentlich 18 oder zumindest 12 mitgenommen Eher ja, 15 hättest du mitgenommen als 12. Ja, aber es hätte natürlich auch 18 sein können. Also, ich bin mir relativ sicher, dass 18 auf jeden Fall drin waren. Raikön ist echt ein harter Bursche. Ich habe keinen ERS mehr. Aber ich habe mich abgesetzt Fandorn. von Bottas. Das könnte ja auch noch krachen zwischen Dorn und mir, wenn er weiterhin so Kampflinie fährt. Also, Sehr wenn ich. Also wenn Raikön weiterhin solch eine Pace fährt, dann werde ich ihn vielleicht sogar vorbeilassen. Weil von Bottas kann ich mich absetzen. Aber von Raikön logischerweise nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich ihn jetzt... Weißt du, wie lange man hier die Ultrasofts fährt? Ich denke mal so sie sieben Runden oder sowas, oder? Ja, in einem Dreh. Kann ich dir dann sagen, wenn ich reingehe. Raikön fährt etwa eine halbe Zehntel Runde schneller. Natürlich auch durch... Mich geschuldet, weil er nicht schneller fahren kann. Van Dorn versucht hier reinzuziehen, ich halte aber dagegen. Und da kommt nicht wirklich durch gegen mein Highspeed-Setup. Ich habe schon über eine Runde überschüssiges Benzin, glaube ich. Ver Was? Verdrafen. Ich habe das erste Mal eine Kurve nicht richtig erwischt und gleich eine 3-Sekunden-Strafe, obwohl ich sogar nicht mal Gas gegeben habe außerhalb der Strecke. Es hat mir nicht mal Zeit gebracht. Oh, oh Raikön. Ich Scheiß hab glaube ich Raikön aus dem Fenster gebracht. Wobei, nee, der S wird er noch haben, aber er hat keinen Windschatten mehr. Das könnte sehr, sehr wichtig sein jetzt. Ich hab schon fast anderthalb Runden Benzinüberschuss verbraten. Ich hab's auch schon fast verraten, mein Benzin. Also ich hab noch, ich habe viel, viel mehr mitgenommen, aber ich habe schon anderthalb Überschuss verbraten halt. Ich würde gerne gerne mal wegen runterstellen, aber ich kann nicht wegen Van Dorn. Weil er immer wieder rankommt. Ja, es ist die Kacke. Bei mir in Sektor 3 Kimi kommt locker eine halbe Sekunde oder eine Sekunde ran. Und das Problem ist.. Oh mein Gott! In den anderen Sektoren komme ich weg, aber das ist nicht einfach. Hey, ich bin schneller als Kimi gefahren in der Runde. Davor war jemand eine halbe Zehntel schneller als ich. Und da habe ich überschossen und fand ist durch. Und ich drehe mich weg. Noch nichts verloren. Hat Nein! Was? Jetzt hat mir jemand das Rad abgehakt. Oh, nö. Was soll die Scheiße? Ich bin schon mal weg. <lacht> Darf ich das ganze Rennen allein kommentieren oder was? Oh je. Das kann Spaß werden. Alter König, jetzt verpiss dich doch. Du bist doch eh nächstes Jahr bei Sauber. Willst du echt deinen Sieg haben, oder? So, ein bisschen RS sparen. Kimi muss halt auch erstmal vorbeikommen an mir. Wir ja, haben Botter schon drei, vier Sekunden auf mich verloren hat. So. Ganz schnell weg. Ach du Scheiße. So, jetzt muss ich hören, nur noch bis zu seinem Stop hinter mir halten. Sogar eigentlich sinnvoll, wenn ich ihn aufhalten würde. Allerseits kommt er auch nicht so wirklich an mir vorbei. Und ich glaube, Lucky ist ernsthaft aus dem Call gegangen. Wie sehen die aus? Du wow, überraschend gut sogar. Damit sollte die 1-Stop locker drin sein. Weil aus dem Test, den Tests, die ich gefahren bin, da bin ich äh, auch in 50% drin gefahren unter denselben Bedingungen, auch mit Supersoft. Da habe ich ein paar Runden gefahren, ich glaube 5-6 Runden. Und da waren die Reifen deutlich mehr abgenutzt. Aber jetzt sieht es so aus, als ob ich deutlich schneller fahren kann. Und auch noch deutlich Reifen Reifenschwunder, wieso auch immer. Vielleicht weil Kimi mich ein bisschen pusht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der Flagge. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Oh je. Kimi geht rein in die Box. Nach Runde 6 schon. Könnte vielleicht sogar auf einer... Hm. Zum Wobei, 4, also 8, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er eine Drei-Stop äh, fährt. Das wäre schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Was habe ich? Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 5 4, Sekunden. 8 Sekunden. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 36,6. Gut, dass ich etwa... So schnell war wie die, wobei hier im ersten Sektor fahre ich eine halbe Sekunde schneller. Und da ist ein Red Bull, der da steht. Wer ist das denn? Max Verstappen oder Daniel Ricardo? Das war jetzt schon sehr, sehr weit innen angefahren. Naja. So, jetzt heißt es auf jeden Fall. Oh, Vettel. Vettel ist auf 3. Das heißt auf jeden Fall hier ähm, Batterie sparen und Benzin sparen. Das heißt es nämlich vor allem erstmal verwalten. Das kann natürlich jetzt ein relativ langweiliges Rennen veräußern, aber für mich natürlich sehr, sehr spannend, weil ja ich glaube schon, dass der Mercedes hier eine ordentliche Pace gehen kann. Kimi auch ein bisschen im Verkehr. Das sollte ihn tendenziell ein bisschen. Die Pace nehmen und auch den Anschluss an mich. Weil er muss ja auf den schnellen Reifen vor allem schneller fahren, weil er einen Stop mehr fährt, den er rausfahren muss. So 36, 0. 7 Zehntel konnte ich in der Runde rausfahren. Das ist schon mal ganz okay. Aber ich finde es krass, wie schnell das ERS hier leer geht und vor allem wie bescheiden es sich auflädt. Das ist das Überraschendere. Ich meine, ihr seht beim gelben Punkt, beim safe balken unten rechts, wie wenig ich gesaved habe, obwohl ich gar kein ES hier im ganzen ersten Sektor benutzt habe. Das ist irgendwie lächerlich. Naja. Zumindest beim Bremsen hier wieder was benutzen. mir schon mal ganz gut aus. Eine ja, Sekunde war ich jetzt langsam, aber ist nicht ganz so schlimm. Immer noch 5,6 Sekunden. Nach einem gerade sehr interessanten Rennen, aber vor allem weil wir, weil ich und Bottas und auch Vettel und vermutlich auch Hamilton äh, alle auf einer Runde unterwegs sind. Und hier musste ich weit rausfahren, weil ich das Auto ein bisschen verloren habe zum Glück keine Strafe wegen Abkürzen bekommen oder keine Verwarnung eher gesagt. Das wäre nämlich nicht so schön gewesen, wenn ich jetzt schon zwei Verwarnungen bekommen hätte. So, jetzt hier den ersten direkt auch wieder ohne zum ERS fahren. 5,7 Sekunden. Sekunden, zwei Zehntel rausgefahren und das obwohl ich relativ viel gespart habe Okay, das war eine komische Linie, die mich auf jeden Fall Zeit gekostet hat Und ich dass euch auch eigentlich inzwischen sogar die, die schnellste Runde Inhalte Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. So jetzt noch erst minus 6 Sekunden also im ersten Sektor bin ich echt eine Macht irgendwie im dritten Sektor kommt natürlich dann die Pace der schnelleren Autos gelten, beziehungsweise die bessere Aerodynamik der Top-Teams. So, fahren wir mal auf Mager. Und da ohne EHS, ein bisschen zum sparen. Bin da. Ah, ich werde also doch nicht allein gelassen für das ganze Rennen. Vielleicht hau ich auch wieder ab, irgendwann. Ich weiß. So. Ich kann trotz Sparen. Entweder spart Bottas ebenfalls. Oder ich bin einfach nur sehr, sehr schnell, weil ich selbst, wenn ich spare, komme ich von Bottas leicht weg. Vor allem im ersten Sektor weiß ich nicht wieso. Und Kimi ist tatsächlich in Runde 6 reingegangen. Wir nähern uns dem mit weichen Reifen weiterfahren. war auf Ultras, oder? Also was? War Kimi auf Ultras? Ja, der war auf Ultras. Ja. Weil, habe ich ja gesagt, der klebt an mir wie sonst was durch so seine Ultras. Der fährt aber zwei Stop also, ja. Natürlich das fährt er zwei ich Stop. Der, ich habe auch gesehen, der hängt im Stau fest. Zumindest eben hat er im Stau festgehangen. Ein bisschen. Okay, jetzt ist er sogar vorbei am Stau auf der Karte. So, schauen wir uns mal die Reifenabnutzung an. 47% am stärksten. Und 44%. Also irgendwie finde ich das interessant, weil ich bin vorher Tests gefahren. Ein Testrennen mal ein bisschen, ein paar Runden. Und da hatte ich nach vier Runden schon um die 30% mit den äh, Supersofts. Hier hatte ich aber erst so... Hier hatte ich nach 5, fünf, 6 nach fünf, Runden erst so diese 25, 30%. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht, weil ich in meinem Testrennen auch nicht von 1 gestartet bin. Ich weiß es nicht. So... Aber das ERS geht hier so schnell leer, das ist krank. Ich weiß auch nicht, wann ich reingehen soll in die Box. Runde 12 oder 14. Ah ne, da macht 12 eigentlich schon so am meisten Sinn. 15 Runden auf den härteren Reifen. Kannst du ja mal schön sagen, was so im Feld aktuell los ist. Das ist eigentlich auch noch mal ganz, ganz spannend. Ich sehe zumindest schon mal ein Renault in der Box. Und ein Red Bull ist übrigens ausgeschieden. Ich weiß nicht welcher, aber einer ist ausgeschieden. Also. Okay. Der ist glaube ich Runde 5 oder 4 oder ausgeschieden oder so. Am dritten Sektor. Oh, sind auch Williams in der Box, wenn ich das richtig sehe. Zumindest einer. Das Rennen läuft mir gerade ein bisschen zu gut, ich weiß nicht. Dafür, dass es. Motorschaden also kommt ne. Beim Haas. Ja, oh, der ist der, der Ferrari-Motor. Ja, Motorschaden gibt's ja in dem Spiel eigentlich nur in der Karriere. Weil die Komponenten in einem. so einem Rennen nicht stark genug abnutzen von 0%. So Was? Ich weiß, dass es. nicht passieren kann. Das ist ganz gut, weil auf sowas hätte ich keinen Bock. Aber irgendwie traue ich dem nicht. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so viel schneller bin als Bottas, dass ich ihm wenn ich wenn ich ganz normal fahre, dann etwa eine halbe Sekunde oder zwei, drei Zehntel wegfahre pro Runde. Mhm. Das ist irgendwas falsch. Vor allem müsste Kimi eigentlich deutlich stärker sein, weil ich meine, seine Strategie ist neun Sekunden langsamer, laut Angaben, aber er muss Kimi hängt aber hinter Alonso. Ja, aber er war auch hinter mir sehr, sehr langsam. Also er hat nicht einmal, er hat glaube ich einmal einen richtigen Angriff gesetzt und das war in Runde 1. Die anderen waren nicht wirklich Angriffe, da war er so nur nah dran, aber Angriffe hat er nur in Runde 1 versucht, nach der ersten langen Gerade. den So, ganz, ganz langsam fahren. Ich will jetzt hier nicht eine Strafe kriegen. So, es geht auch wahrscheinlich ein Mercedes rein. Bottas nicht, aber Hamilton. Ja, Hamilton geht rein. Egal, ein Undercut oder ein Overcut kann er eh nicht machen. Bei 8 Sekunden ist das, denke ich, nicht möglich. Hm. Diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ah, Verstappen kommt vor mir raus. Verstappen war aber noch nicht in der Box. Natürlich war er nicht in der Box, aber ich weiß nicht, vielleicht behindert er mich ja jetzt in meiner freien Fahrt. Warum hätte ich ihn lieber äh, ja, hinter mir gehabt? Zumindest sollte das Überholen von Verstappen kein Problem sein. So, fahre vor mir. 1,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Superreichen. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Die Letzte Rundenzeit. 1,37,2. 37,2. ist fast dafür gefahren. Das ist sollte möglich sein, dass ich das auf jeden Fall schaffe. So, Bottas müsste jetzt gleich in die Box kommen, wenn er an Startziel kommt. Und da geht auch an die Box. Nein. Nein. Nein. Ihr wollt mich verarschen. Was denn? Safety Car. In dem, in dem Moment, wo Bottas reinfällt, kommt Safety Car. Und kommt Bottas wieder raus. Da vorne kommt er, aber du schaffst es trotzdem noch. Ja, toll. 8 Sekunden sind weg. Brandon Hartley hat's verbockt. Bestank dich bei ihm. Fick dich, Hartley. Du hast mir gerade 8 Sekunden Vorsprung zerstört. Und Louis Hamilton hinter dich gebracht. Oh, Leute. Damit. Was? 8 Ach. Sekunden Vorsprung sind weg wegen ihm. Acht Und Stoffel van Dorn ist in die Punkte gebracht worden. Das kann nicht wahr sein. Och nö. Nur weil ich einen komfortablen Sieg wollte... Ich würde gerade sagen, ja, so ein komfortables Rennen hatte ich noch nie in der Koop, glaube ich. Weißt du, was mich noch mehr aufregt? Hartley war ja der, der mich rausgenommen hat. Das heißt, ich wäre ja beim Safety Car wieder rangekommen, perfekt mit meiner Strategie. Mm. Ich werde zweimal Ultra gefahren, jetzt wäre ich auf Super gegangen und fertig. Ich habe halt jetzt die Angst, ist, äh, ist Raikön in die Box gegangen, was vermutlich... Ähm, Raikön ist in der Box, ja. Der ist aber hinter Gasly sogar jetzt. Ja, aber trotzdem, jetzt hat der Supersoft. Nee, der fährt auf Soft. Oder So- was? Soft, lol. Ja. Er hat gleich alte Softreifen wie du. Die einzigen auf supersoft fahren sind Höki und Seins. die beiden Renault. Und natürlich die Rot der Spaß. Ja, aber ich... Ich hatte 8 Sekunden. Jetzt sind es null Sekunden. 0 Sekunden. 0,3. Sei leise, das macht es nicht besser. Doch. Ich hatte einen komfortable Vorsprung, jetzt muss ich erstmal wieder aus dem DS-Fenster rausfahren und Strategie ist abgesessen bei allen hier. Boah. Bis und auf bei dem Spasten, Serotkin Und Stroll natürlich auch, der ist nicht auf Ultras gerade gewechselt. Was auch immer er sich damit gedacht hat. Keine Ahnung. Super Software am sinnvollsten gewesen. Ich hätte auch Spaß theoretisch noch mal auf Supersoft gehen können. Das hätte nämlich gereicht. Weil ich auch schon auf Soft unterwegs war. Aber dann wärst du nicht auf 1 ausgekommen. Natürlich nicht, aber ich hätte mehr Pace gehabt. Und wäre das Feld geflogen, denke ich mal. Hm. Ich bin mir dann an deiner Stelle nicht so sicher. Das auf den also jetzt haben alle wieder dieselben Mittel wie am Start und Theoretisch sollte ich Bottas und so wegfahren können. Theoretisch, die Frage ja. ist auch Hamilton hat eine bessere Pace eigentlich immer als der gute Valtteri. Mhm. Zudem, ja, ich weiß nicht, wie das hier mit DRS-Regeln, wie schnell es wieder aktiviert oder deaktiviert ist. Ja, da muss ich jetzt auch gleich pushen sofort, wenn es, wenn das Safety Car weg ist. Ja. Oh, nö. Das erste Mal Safety Cow und natürlich dann, wenn es gerade mal nicht sein soll. Ihr wollt mich verarschen. Das, das Phänomen hatte ich gestern schon, als ich ein Rennen gefahren bin für meine Karriere. Genau dann, wenn es nicht sein soll, passiert irgendeine Scheiße. Ach, fick dich, Spiel. Fick Spiel. Soll Bottas vorbeilassen. Wieso das? Weil er Kurs an mir vorbei war. Wann war denn an dir vorbei? Für eine Millisekunde. Drücke ihn einfach von der Strecke. Ich hole mir den einfach so auf der Strecke. Wann darf man den überholen? Durch irgendeinen Trick beim Safety Car? Oder hast du das ausgestellt? Das hast, haben wir umgestellt, oder? Was denn? Du hast gemeint, man kann irgendwie überholen, ohne Strafen zu kriegen bei Safety Car oder so. Ja. Junge Bottas! nicht überholen zurück Was kann auch wieder durchlassen, weil jetzt der Begrenzer für heute drin ist? Der war noch nicht drin, der war jetzt, ab jetzt drin. Nee, nee, aber das ist ja wieder aus angestellt das Strafensystem. Ist halt Kacke, weil das einfach unfair war gerade. Ah, wie ist der einfach jetzt an die vorbeigefahren? Das habe ich nicht. Ich war kurz gesehen. langsam stand da äh, hol die Safety Car Kolonne ein und dann hat wurde in dem Moment mich überholt. Aber nur ganz kurz. Dann schalte ich mal nach vorne fürs Duell. Restart, restart. Und der Haas-Pilot dreht sich weg. Das ist das Ende seines Rennens. Damit sind die Punkte weg. Das ist ärgerlich. Jetzt geht er sich auch noch mit Ericsson. Und der ist wieder deaktiviert. So, noch eine 5 Sekunden. Stop -and go Strafe. Das war's. Fick, das okay, Spiel. Mit dir. Der <lacht> noch so schnell können sich Rennen drehen, der lachende dritte ist Sergio Perez. Dreckspiel. Da hätte ihn fast noch Sirotkin abgeräumt. Das sieht mal wieder, was Sirotkin für ein Bad Boy ist. Einfach nur ein Dreckspiel. Da fängt meine scheiß Boxenstopp, Stopp, Boxenstopp äh, hier Mannschaft erst bei sechs Sekunden an, obwohl ich nur fünf Sekunden habe. Ich habe jetzt die Hoffnung auf, auf Safety-Car, natürlich. Nein, nein, das wird nichts mehr. Hier sehen wir Kimi Raikön, der sich Pierre Gasly nicht holt, oder? Ein Juhu, das wird knapp. Er hat es nicht geschafft. Sonstige Battles auf der Strecke sind Max Verstappen nah dran an Lewis Hamilton. Walter Bottas fährt ganz entspannt seinen Sieg entgegen, hat ja, drei Sekunden Vorsprung vor Vettel. Ja. Aber was ist da passiert bei dir? kein Grip gehabt, irgendwie. Die Reifen nicht warm genug gemacht während der Safety-Car-Phase? Ich dachte, die waren warm genug. Aber man muss die immer warm halten, sonst kann man nicht beschleunigen. Ja, ich das hab die halt warm gehalten. Ich weiß nicht. Egal, ich gebe jetzt nochmal alles. Fick dich, Sport, dass du hast diese schnellste Runde nicht verdient. Vettel hat sie sich geholt. Egal, die ist nur 13. langsam langsamer als das, was ich am Anfang des Rennens gefahren bin. Schnellster, um zweiter Sektor. Auf zwei. So... Sonst irgendwas spannend auf der Strecke zu sehen. Ich würde sagen... Eigentlich nicht. Kann man hier noch was Ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich nochmal vielleicht einen Punkt kriege. Das sind ja nur fünf Autos, die ich überholen muss. Aber trotzdem wird es nicht einfach. Ja, aber. Uh, Louis Hamilton, Max Verstappen werden jetzt das Battle auf der Garn. und Nico Hülkenberg wird was suchen, hier Sergio Perez anzugreifen. 36 Sekunden musst du halt auch erstmal holen, das ist eine Menge Stoff. Ist mir egal, ich versuch's halt. Da hinten ist Kimi, der sich Pierre Gasly holt. Sieht so ein bisschen danach aus, er drückt Gasly sehr weit raus, er macht den Perez und fährt ihn einfach in die Karre, aber es passiert natürlich nichts. Und Lance, Droll und sie Rodkin, das wird eng. Mhm. Und eine 3 Sekunden noch oben drauf für den guten haas piloten das, das war mein zweites Mal abkürzen. In dem ich habe fürs erste bekommen. Brauchst du jetzt also nicht beschweren. Uh, da vorne könnte es eng werden zwischen Peres und Hülkenberg. Sonstige Battles auf der Strecke: Max Verstappen, dann Hamilton. Ach, natürlich schade, schade. Da wären gut Punkte drin gewesen für Haas heute. Stattdessen kriegen sie eine Doppel-Null. Drecks Spiel Vor allem mit dem mit dem Safety Card. Es kommt genau in dem Moment, wo, wo wo wo wo Bottas reingeht. Genau in dem Moment. Das hat ja nicht ja noch nicht mal was gekostet, also das ist ja nicht mehr schlimm. Kimi Raikön dran an Schale klärt, dass wir das nächste überholen auf der Strecke, was wir gleich sehen werden, schätze ich mal. Und wird Kimi Raikön sein nächstjährigen Piloten, den ersetzen wird, noch überholen hier. Sieht fast aus, ich würde sagen mit DRS wird in sich gleich krallen. Und da beschleunigt er raus, nimmt den Windschatten mit und ist dran. Jetzt schaltet er seinen ERS-Modus hoch, er ist schon nebendran nahezu, jetzt ist er wirklich nebendran an Charles Leclerc. und das reicht einwandfrei für Kimi Raikun. Währenddessen hat sich Hülkenberg hier Peres gegönnt. Und Ocon hat Pierre Gasly überholt. Nimmt das, ich habe eure Bestzeit um anderthalb Sekunden pulverisiert. Und wir sehen, wie. der Has Oh Gott, da hat es gekracht! Peres und Hülkenberg. Aber Hülkenberg hat nur eine halbe Sekunde verloren und keine weiteren Schäden hier sonst zu sehen. Da ist Peres einfach mit der Brechstange reingezogen. So kennen wir ihn ja. ja. Ich wollte sagen, du holst einen riesen Schritt nach Stoffel van auf Vielleicht wirst du die Legende noch einholen können. Ja. Ansonsten sehe ich hier keine großen Chancen mehr für dich. Ich hoffe halt jetzt noch mal auf eine einen Safety Car. Und wer hier wirklich gut im Titelkampf mit dabei ist, ist sogar Sergio Perez. Es kann auch spannend werden, wie er im Titelkampf sich einbringen wird. Lol, da stand ich extrem quer. Er ist eindeutig und sehr C. Hotkin geht in die Box. Er will noch ja. den guten Haas-Piloten treffen. Gleich hast du einen Kumpaden auf den hinteren Plätzen. Ja, oh, der kommt auch noch vor mir raus. Er greift nämlich den guten Hülkenberg nicht an. Weiterhin hat Pierre Gasly sich wieder Esteban Ocon geholt. Und. Ja, Sirotkin ist ein ganzes Stück weg noch von dir. Vorne Max Verstappen, das könnte eng werden. Wobei Ocon hat sich. gönnt sich hier wieder Pierre Gasly? Kracht das noch? Nee. Alles gut, alles gut. Ich hab so das Gefühl, das Rennen von der Pole aus zu starten, hat immer irgendwas Negatives. Okay, der naja, glaube ich nicht unbedingt. Ach, zweimal hintereinander auf der Pole und zweimal scheiß Rennen gehabt. Ah, ja, stimmt, in Deutschland warst du auch auf der Pole. Ja. Ja. Also, immer Max Verstappen. Aber, aber damit bin ich der beste, damit bin ich der äh, Pole-Setter-Halter für diese Saison. Der Rekordhalter. Von unserem Team meinst du? Nein. Von, von vier Rennen zweimal auf der Pole. Bisher. Stimmt. Ja, dann bist du führend auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ein andere KI zweimal vorne stand. So, mal schauen, wo könnten diese Runde die Attacken sein? Ich sag Nico Hülkenberg wird... Da geht noch ein Williams rein. Ja, das ist Lance Roll, der auf Ultrasoft unterwegs war. Er wird auch vor dir rauskommen. Sergio Perez und Nico Hülkenberg hier vorne. Attackiert Hamilton, Vettel erzieht nebendran. Jetzt wird's eng hier und Hamilton ist durch. Einfach durchgeschlüpft. Nico Hülkenberg währenddessen macht seine Attacke auf Sergio Perez. Scheiter dabei. Dabei Kimi, Raikön und Carlos Sainz. Ganz knapp kommt hier Raikön durch. Es wird für Perez noch knapp mit P5. Raikön kommt in großen Schritten näher. Sebastian Vettel hat sich Hamilton wieder geknappt. Wieder P2 für ihn. Sonstige Battles hier. Keine großen... Wie sieht es bei Ocon aus? Der ist jetzt schon vor Pierre Gasly. Gasly zieht diesmal nicht rein. Ocon verbremst sich hier ein bisschen. Damit verliert er den Anschluss an Leclerc. Und auch hinten müssen wir im Blick behalten: gleich gibt es hier die schönen Attacken vom Haas-Piloten gegen die schnellen Williams-Piloten. Da geht es um den Kampf um den Sieg. Nämlich den Sieg von hinten. So. Total. Mhm. Die nächste Attacke wird wieder von Kimi Raikön kommen. Fet sich. mal. er setzt hier schon an gegen Hülkenberg. Jetzt auf der Geraden wird gleich was. Und dann dauert es nicht mehr lange, bis er bei Sergio Perez angekommen ist. Aber auch die Renaults fahren eine sehr komische Strategie. Beide noch auf den Supersofts unterwegs. Die aber schon die ältesten Reifen im Feld sind. Mal schauen, wird Kimi Raikön hier schon vorbeiziehen können? Ich schätze mal schon. Kimi Raikön ist schon vor dem DS-Punkt eigentlich so gut wie vorbei. Und jetzt ist er vorbei. Hinten schnappt sich... er äh vorne schnappt sich Louis Hamilton Sebastian Vettel. Oh, Sirotkin. Und der Haas-Pilot hat sich gedreht. Ich schau mal, kommt die Gegenattacke von, von Vettel und sie kommt. Sie fahren wieder ganz knapp da rein und er kommt knapp vorbei. Sirotkin, du weißt doch ja eh, dass du nicht gegen mich verteidigt hättest. Naja, ist halt der Sirotkin vom Singapur Grand Prix. Ja. Und da hinten ist es eng zwischen Ocon und Ghazi. Jetzt ist die Frage, wie lange kann Sergio Perez noch Kimi Raikun hinter sich halten? Ich hoffe für ihn, dass er P5 holt. Das würde ihn in der Weltmeisterschaft gut vorne mithalten lassen können. Weil er bis jetzt der Punkt, äh, konstanteste Punktefahrer ist. Saison. Und da geht der erste Renault in die Box, das ist Carlo, nee, das ist Nico Hülkenberg. Damit kommt Charles Leclerc. Nee, Esteban Ocon in die Punkte. Und Hülkenberg kommt raus mit Ultrasofts hinter Stoff. Ne, vor Staffel van Dorn, aber hinter Gasly. Zumindest habe ich die schnellste Runde in ja. Jetzt kommt und der Tag von Kimi Raikön gegen Peres gleich. Wie sieht's aus vorne, Hamilton Vettel? Hamilton setzt an, kommt da diesmal, glaube ich, nicht nah genug ran. Schauen wir lieber mal nach hinten, wie es zwischen oh, zwischen, kann sagen, zwischen Peres und Raikön hier läuft. Und... Raikön schafft es erstaunlicherweise nicht zu überholen, trotz DRS. Gut gemacht vom Mexikaner hier. Ich glaube, so langsam sind die Reifen von Raikön einfach zu abgenutzt. Und Pierre Gasly gegen Esteban Ocon, das könnte noch ein Duell hier werden. Ziehen sie wieder zusammen in die Kurve rein? Nö. Diese Runde gehen sie es beide entspannt an. Aber Raikön könnte hier vorne gleich eine waghalsige attacke wagen. Während Peres immer mehr Zeit auf Verstappen verliert. Aber auch hinten können es gleich wieder zur Attacke kommen. Der Haas-Pilot ist nicht mehr weit weg von Sergei Sirotkin. Ach, Sirotkin. Und da geht der zweite Renault in die Box. Das ist Carlos Sainz. Währenddessen Kimi Raikun setzt zum Angriff an. Er zieht aber wieder zurück. Und ja. Damit sind Okon und Gasly jetzt in den Punkt. Und Raikön versucht sie über außen rum. Das macht er sehr gut und drückt Peres sehr weit. Und dann ist er vor der DRS-Zone schon vorbei. Aber eigentlich war das nicht klug. Er hat genau vor der DRS-Zone jetzt Peres überholt. Jetzt kann Peres ihn einfach gleich mit DRS wieder schlucken. Also was ich Kimi Raikön da gedacht hat, muss man erstmal verstehen. Max Verstappen in der Zeit hat irgendeinen Fehler gemacht. Einen größeren. Er hat nämlich jetzt den Anschluss verloren. Sergio Perez saugt sich ran mit DRS, zieht nebendran, aber kann leider nicht vorbeiziehen. Und damit sollte Reikln sogar davon sein. Hinten könnte es jetzt gleich zum Duell zwischen Gasly und Okon kommen. Mal schauen, ob Gasly es jetzt gleich wieder in die Kurve probieren wird, wie schon so häufig. Und hinten, der Haas-Pilot gegen Sergei Sirotkin. Da sieht man ihn schon richtig den Williams anschieben. Jetzt müsste es mit DRS gleich reichen. Oh, der versucht es davor, nein wäre zu riskant. Er klebt jetzt die rotkin an der Stange und ist vorbei. Kriegt sogar noch Windschatten. Wie weit kann sie noch nach vorne gehen? Also bis Hülkenberg sind es nur 15 Sekunden. Ich glaube, P13 ist alles hier in dem Rennen noch. Ohne den Dreher hätte es vielleicht noch für den hinteren Renault gereicht. Ohne den Dreher bei Sirotkin. Der hat mich nämlich 7, 8 Sekunden gekostet. Interessant zu sehen ist, dass Kimi Raikön sich nicht von Sergio Perez absetzen kann. Kann hier Sergio Perez noch einen Gegenangriff starten? Er ist interessant zu sehen. Er geht jetzt auf die DRS gerade, im DRS-Fenster. Und Louis Hamilton von hat Sebastian Vettel überholt und Lewis Hamilton ist raus! Nee, er wurde nur weggecrashed von Sebastian Vettel. Das war's für Lewis Hamilton beim Kampf ums Podium. Max, das Dappen ist der Lachen bitte. Van Dorn überholt! Null. Wie viel Zeit hat Van Dorn bitte verloren? Und Esteban Ocon hat sich Charles Leclerc geholt. Sehr schön. Für Force India. Sergio Perez Indes kämpft hier gegen Kimi Raikkonen. und <lacht> da hinten sieht man ein Duell. Van Dorn hat glaube ich ein Problem so langsam wie der unterwegs ist Ich habe Van Dorn sogar schon in in in, in die Kurve rein überholt Ja meine ich, er hat ein riesen Problem so wie der unterwegs ist Fahr rein bei mir ich Ah das reicht nicht mhm. oh Das wird auf jeden Fall spannend. Gibt's andere On-Track-Battles? Wir können mal kurz bei Charles Leclerc und korn gucken Nee, das wird nicht so spannend Ich wollte eigentlich rein rein... Ein, ich wollte da eigentlich ganz knapp hinterbremsen, aber dann war der so langsam. So, ich greife den jetzt hier an. Und er versucht's innen rein. Schönes Battle und er dreht sich. Er dreht sich. Man konnte Schade. versuchen. Ja. Hier geht's ja eh nicht mehr um was für dich, also kannst du riskieren wie du willst. Da kommt er ganz knapp vor Van Dorn wieder auf ich die Strecke. Ich hab beinahe das Auto verloren. in das hier noch irgendwelche spannenden battles scharlick der ist der einzige der hier noch im ds-fenster von irgendwem ist und zwar vom guten Esteban Ocon du hast Van Dorn vergessen Van Dorn zählt nicht der ist jetzt schon wieder fast eine Sekunde weg währenddessen er wird jetzt gleich von Sirotkin geschnupft oder macht Sirotkin schon hier? Also ne hier wo wir es noch nicht immer diese Williams Fahrer aber es ist verdammt nah dran. Er könnte sie gleich über außen rum probieren. Soll also ich will währenddessen vorne Schale leer. Ne, ah, geht nicht. Ich will auf der Strecke jetzt auf jeden Fall noch Stroll holen. Ob ich ihn dann noch mit der Strafe überhole, keine Ahnung. Stimmt, die Strafen hast du ja auch noch. Ja, drei Sekunden. Hier, die Rotkin setzt zum DAS Angriff an. Ah, mit dem DRS ist er durch. An stoffel Wandorn Somit ist das letzte On-Track-Battle charlie Claire gegen Esteban Ocon. Aber auch da wird nicht mehr so viel Spannung kommen, glaube ich. Sergio Perez hat auch den Anschluss an Kimi Raikön verloren. Louis Hamilton fährt hier mit einem leicht demolierten Boliden. Einfach Richtung P4. Während Kimi Raikön immer mehr aufholt. Sonst... Fernando Alonso mit einem überraschend guten P7. Und das hier auf der Frankreich-Strecke von Paul Ricard. Er war auf jeden Fall einer der Profiteure des Safety Cars. Hier, Esteban Ocon wird hier attackiert von Charles Leclerc. Und weiter hinten wieder ein On-Track-Battle ist der Haas-Pilot gegen Lance Stroll. Ich würde sagen, wir beobachten erstmal Charles Leclerc gegen Esteban Ocon jetzt hier auf der DS geraden. Man sieht auf jeden Fall, wie sich Leclerc jetzt heransaugt. Aber es wird natürlich nicht reichen zum Vorbeiziehen. Vorerst. Aber jetzt könnte es überholen, wenn über das Haarspiloten kommen. Das sieht man, an den engen Deltas. Und er ist vorbei oder auch nicht. Lance Roll sticht zurück, aber es reicht. Ich wollte jetzt auf jeden Fall nicht wieder abgeräumt werden. Okay, der ja. zum 17. Jetzt ist die einzige Frage, ob das reicht, dass Lance Roll nicht bei der DS gerade zurückkommt. Nö. Aber es sieht so aus, als würde er es nicht schaffen. Er saugt sich zwar ran, aber es reicht nicht. So. Irgendwas Interessantes hier noch auf der Strecke? Nö. Dann schalten wir zu Walter Ribottas und schauen auf seiner finalen Runde auf diesem Circuit zu, wie er seinem Sieg entgegenfährt. Interessant in der Strategie auf jeden Fall von ihm. Er ist mehr Runden mit den Super -Softs gefahren als mit den Softs. Da wäre vielleicht sogar Ultra Soft, Soft klüger gewesen. Der Oder ist da Er ist auf Runde 13 reingegangen. Ja. Dann fährt er 14 Runden Soft. Ach so, weil bei ihm steht noch 13 Runden. Bei Soft. Der ist eine Runde nach mir reingegangen und ich war in Runde 12. Aber für ihn hätte er sich auf jeden Fall eine andere Strategie vielleicht mehr empfohlen. Aber Nein, er ist erst wegen dem. Safety car so gut rangekommen, sonst das hätte, hätte er nämlich gleich auch die Position gegen Hamilton verloren. Hm. Und das war es eigentlich hier auf der Strecke. Es gibt nichts mehr groß zu sehen. Wir schauen jetzt zu, wie einer nach dem anderen ins Ziel fährt. Zuerst kommt hier Walter Rebottas und ja schauen wir ihn in seiner letzten Kurve zu, wie er es hier fährt. Er hat sein ERS auf jeden Fall schon aufgebraucht. Bei ihm steht Boxenstop Auf seinem Lenkrad. Ich hoffe, es er nicht ernst ich gemeint. Ich könnte P13 noch holen. Und Sebastian Vettel folgt ihn auf P2. Knapp dahinter Max Verstappen mit einem starken P3. Dann dahinter Louis Hamilton. Nach der Kollision mit Vettel war es etwas aus für ihn. Und ansonsten sehen wir noch Kimi Raikön P5. Stark gekämpft. Sergio Perez P6. Eine starke Position für den Racing Point. P7 für Fernando Alonso mit einem unterlegenen Auto. Da kam Ocon sogar immer näher und näher. Aber er konnte es noch behalten. Es war Ocon hier auf P8. P9 holt sich Charles Leclerc. P10 von Pierre Gasly. Dahinter kommt knapp Nico Hülkenberg mit den Ultrasoft. Die 2 ist aber nicht die richtige Strategie für ihn. Auch nicht für Carlos Sainz. Und dahinter kommt der Haas-Pilot, der von 4 Sekunden auf Lance hat, Damit hat er P13 sicher. Und ja... Das war's von diesem Rennen. Euer Kommentator Lucky Boy. Naja, zumindest noch ein bisschen Spaß gehabt mit dem Auto am Ende. Ja. Auch wenn mich beide Williams sehr, sehr hart verteidigt haben und geblockt haben. Mhm. Wenn ich das sage, Hätte natürlich ein Sieg sein müssen. Zu alles zerstört zwischen... Wärts für mich sein müssen. Noch mehr nach ja, alles weg, weil... Safety Car. Bei wären die Reifen niemals so kalt gewesen. Hätte ich mich niemals gedreht. Bottas wäre niemals... Auch nur direkt hinter mir gewesen. Und dann auf der Rangliste. Walter Bottas übernimmt die WM-Führung. Das wird man niemals sehen in der Realität. Sebastian Vettel knappte dahinter auf P2. Damit Abstand Louis Hamilton. Dann kommt Max Verstappen, Kimi Raikwin, Danny Ricciardo und Sergio Perez. Alle knapp beieinander. Und dann sehen wir Esteban Ocon und mich. Ocon hat mich leider geschnappt. Leclerc kommt auch langsam näher. Dann Sainz. Wo ist Hülkenberg? Hülkenberg das mit vier Punkte. Gesamtrangliste und der einzige Pilot ohne Punkte außer einem schönen Teamkollegen ist noch Markus Eriksson. Und natürlich mein Kollege, der eigentlich naja, ich habe 18 Punkte. Ich sag mal nichts dazu. Auch Pay Driver holen Punkte! Ja, Paydriver holen halt Punkte. Die auf jeden Fall ich... mit Konstrukteurs Platz 4 wird glaube ich nichts mehr für uns, wenn ich so sehe, wie fast in uns davon huscht. Die einzigen, was wo wir noch kämpfen müssen, ist halt Renault und Alfa Romeo und erklären, die alle sehr nah dran sind. Ich würde noch einen Platz wie in Konstrukt-Konstrukteurswertung noch nicht auslassen. Ich hatte jetzt zweimal hintereinander Pole. Also das sollte das sollte auf jeden Fall drin sein. Werden wir haben gerade, sehen. Gerade weil ich Frankreich nicht gut kann. Ich kann Frankreich gut und das ist das Traurige für mich. Ja. Naja. Punkte hol ich mir dann halt beim nächsten Rennen auf jeden Fall ein gutes Omen und das ist das Wichtigste schon mal. Ärgerlich. Das Safety Car mhm. hat halt eigentlich alles zerstört, weil kalt Reifen hatte ich dann dadurch erst. 8 Sekunden Vorsprung war weg. Das Safety Car hätte mir alles gerettet, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch im Rennen gewesen wäre. Aber naja. Ja. Hätte Scheiße, wäre, Rennen. wenn. Das Kimi stimmt. Genauso so schlimm wie das Singapur-Rennen in Realität. War okay, ja, und ja, wir sehen uns dann beim Qualifying des nächsten Rennenwochenendes. Bis dann, ciao. ciao.